Fuck, unser letzter Panzerfaustschütze geht gerade drauf. Er ist schon draufgegangen. Verdammt. Den Punkt haben wir wohl verloren, denke ich. Los ist immer. Ähm, ein Versorgungsfahrzeug schieben wir mal hier hinten rüber. Das lief nicht so gut. Da wurden wir äh, überrannt. Da ja, wurden wir gnadenlos überrannt. versuchen wir zumindest mal den Punkt E hier einzunehmen. It, Mit unseren kleinen restlichen Einheiten, die wir hier haben. It, die sollen sich mal im Wald hier verschanzen. Ach, schön schön auf der Animation her. Ja, irgendwie nach der nach der innerdeutschen Grenze aus ne? Müssen wir müssen jetzt die Grenze überschritten, ohne dass wir irgendwelche Probleme bekommen haben. Aber ich glaube, wenn wir hier nochmal neu starten würden und das Ding hier direkt einnehmen, also hier verteidigen, könnte relativ gut funktionieren. Also, könnten wir vielleicht, falls wir in zwei Mal nochmal starten sollten, yes, äh, nochmal versuchen. Wir versuchen jetzt mal den Punkt hier einzunehmen. Ich Hoffnung, dass hier jetzt, na wobei hier stehen welche. So und jetzt hier direkt drin verschanzen und hoffen, dass nichts mehr passiert. Okay, den Punkt hier erstmal einnehmen. Aber ein Multiplayer wäre das auch ganz cool, das ist halt auf jeden Fall ein Multiplayer. Ähm okay, das Fahrzeug wurde hier ausgeschaltet. Okay, der ist nie über, der wurde selber ausgeschaltet. Oh Gott, die noch einmal hier. Oh, also die Einheiten, äh, je mehr Kriegs, also je mehr Erfahrung sie sammeln und je mehr Gegner sie äh, unschädlich machen, ihr leveln sie auch noch. Oh Gott, ja ich glaube, wir haben, das Ding ist aber glaube ich verloren. Wobei wir haben noch Nachschub, ne? Haben noch Nachschub. Ähm, aber auch das sieht irgendwie Will ich hier nicht irgendwie jetzt reinladen? Das Fahrzeug hier? Wir haben zumindest einen Panzer hier. Yes, sir. Got it, sir. Ah, und eine ähm, Fahrzeugcrew. Yes, Aber ich sehe im Moment egal, gerade, gerade schwarz für uns, um ehrlich zu sein. Ja, versuchen den Panzer selber nochmal zu fahren. Okay. Aber Treffen tun wir schon mal. Und eigentlich schießen tun sie auch. Ja, jetzt gibt's hier die Panzer Action. Wo so loben wir uns das? So. Wobei. Hier verstecken wir noch ein paar Einheiten drin. Hallo, wir sind da. Ich glaube, der Punkt gehört dann gleich wieder uns. Dann drehen wir uns hier, wenn der nochmal schießen möchte. Bitte. Ich das Problem mit. Wer Ärger möchte, kriegt Ärger. Ist der Panzer hier noch funktionssüchtig. Okay, der ist nicht mehr funktionssichtig, alles klar. Und da auf uns, Moment, wo kommt der Schuss denn her? Von da hinten, ne? Von ihm hier. Dann machen wir den auch nochmal platt. Oh Gott, der ist ein bisschen besser gepanzert, habe ich das Gefühl. Ja, aber den kriegen wir jetzt auch noch mal platt. Den kriegen wir auch platt. Irgendwo Anti-Tank, nee, ne? Das war glaube ich die Anti-Tank eben schon. Na, ich glaube, der ist jetzt. Äh, der hat nicht mehr so viel Lust. Oh, oh, oh, oh, oh, doch, er hat noch Bock. Er hat noch Bock. Ey, ich die Reifen, die müssen doch kaputt gehen, die Reifen hier. Der ist hinüber auf jeden Fall. Oh nein, es muss repariert werden, das Da, hier... ah, das Fahrzeug ist kaputt. Die Kette. Nein, die Kette ist abgefallen. It, stürmt das Ding, Jungs. Stürmt es. So, was haben wir hier noch an Verstärkung? Yes, ich gehe jetzt auch mal mit hier rüber. Wir gehen hier hin erstmal. Genauso wie die hier. Jungs, ihr müsst auch in Deckung gehen irgendwo, ne? Sicherheit geht vor. Wo kommen denn die ganzen Gegner her, ey? Wie viel Verstärkung haben die denn bitte? Ey, ey, ey, Die haben auch die Verstärkung. Oh oh. Hm. Wir haben wahrscheinlich auch niemanden da, der das reparieren kann. Das geht nach dem gewinnen wieder. Los, los, los, los, los. Vielleicht haben wir da irgendwelche Menschen, die jetzt reparieren können. Wir gehen uns das Ding reparieren können, oder? Oh Gott, ey. Die drehen halt komplett am Rad jetzt. Ja, ah, ich will ganz gerne die Crew entladen. Okay, das ist ein Schützenfestiger, ne? <lacht> ja, ja. Ups. Ja. Hey. Okay. Ich glaube, ich gebe auf. Ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. End of Konflikt Tag 2. Nice. War schon Pakt hat zwei Battles gewonnen, wir haben zwei verloren. Hm.